Vor Weihnachten, das muss so sein, da sollte man Beichte gau, denn jeder, wurscht ob Frau ob Mann, tut was am Körbholz hau. Man ist halt manchmal in quest a Flucher rutscht einem raus, ei lieget dann noch zwischen und pscheiset sich ist ein Graus. Drum groß. wäre Beicht jetzt angebracht, hoch wartet drauf, dann geht man halt im Beichtstuhl nei Macht Sünder auf. Der Pfarrer hat es furchtbar dick, wenn er so stottert wird. Vorbereitet hat man sei, dann es noch mal so gut. Drum hat er dann ein Einfieket. So ging das richtig flott. A Bibel gibt's in jedem Haus, in der man lesen Im Evangelium seht er drauf bei Markus 17 bis Stau. Und dass es jeder lesen muss, da debs ums Lier Am nächsten Sonntag ist dann Beicht, und die Kirche fühlt sich gleich, Hochwürden freut sich drauf, weil jeder vorbereitet sei. Er tut dann alle leid begrüßen, scher, dass dir heit kommen sind, wir knien alle vor dem Herrn und faltet eisere Händ. Wer hat's Gläser? fragt er gleich, Markus 17 ist es Geschirrchen. Von vorn bis hinten, ganz alle Hände, Bullse grad in Tärchen. Der Pharisäer schimpft er gleich, der liege ja vor Gott, was bei Markus in der Bibel grad bloß bis Kapitel 16 gott. Zwei Spinner treffen sich einmal, dob an der Decker, die oi die isch zauracke so dürr, die ander fett wird zecke. Ja, sag mal, seht dann dir Fett, wie siehst denn du heid aus? Bei dir da stand der überall, ja bloß noch Knochen raus. Ich habe en schlechten Platz der Wischt, des isch i zum Vertragen. A Hausfrau führt bei's Regiment, die tut mich bloß nur jagen. Die hat der Besen in der Hand von früher bis spät in die Nacht, wenn die mir einmal laufen sieht, na wird er Hetzjagd macht. Vom Stubenwinkel muss sie raus bis auf der Kachelofen, na kommt sie mit dem Besen her und ich muss schon mehr laufen. Sogar im Christbaum, hast du keine Ruhe. grad ein Netzler gesponnen. Mit dem Staubsauger kommt sie daher, ich bin er knapp vertronen. Ins Skribbel bin ich dann nei beim Josef unterhurt. Natürlich hat sie mich entdeckt, der Eifall war nicht gut. Was ich gut. Wo sie der Josef rausgeholt hat, da bin ich auf und fort, Haus grad noch hinter der Kaste geschafft, ich kann kannem lieber Gott. So ist es doch kein Leben mehr. Mir tut's jetzt langsam stinker, drum sich ich gar so elend aus, am liebsten tät me Henker. Doch sag mal, wie isch bei dir? Warum bist du so fett? Hast du in deiner Stube Koi Hausfrau hinterdet? Die Spinne fangt's verzelle an. Sie hebt auch ihre Tricks mit Hetzjagd durch das ganze Haus. Da ging bei ihr frei nix, in zwei so seht's sie nau. da flackt sie gemütlich gleich, da langet wirklich ganze Jahr bei Eis kein Mensch hinein.